Moin Leute und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Minecraft. Wir spielen heute mal auf dem Server cytop .de und wir spielen Minecraft äh, Mario Party. Mit dabei ist der liebe Tobisegi-Kanal. Hi. Hallo. So und wir Bin sehen auch uns endlich wieder halb gesund. So. Ja, wir sehen uns gleich in der Runde. So Leute, wir sind hier beim Mario Party und dir ist der tobi kanal Ich bin der Luigi und du bist auch Luigi, du Arsch. So, okay. Ich, bin, ich hab ne 6. Ich hab ne 4. Okay, war jetzt nicht, nicht schlecht, aber von Anfang ist es okay. So, ähm... Was wird gespielt? Genau, für die Leute, die nicht wissen, oh Gott, für die Leute, die nicht wissen, was Mario Party ist, Mario Party ist ein Spielmodus, wo ganz viele verschiedene Minigames drin sind, so wie das hier zum Beispiel, Reise nach Jerusalem, das kennt natürlich jeder, wenn die Musik ausgeht, musst du dich in eine Lore setzen, und, ja, gebt euch schon mal einen, positiven Daumen nach oben, positiven Daumen nach oben, ja genau, und, würde mich auf jeden Fall sehr freuen, und wenn ihr vielleicht bei dem der kanal vorbeischaut, Komm, zeig mir die Lore! Komm, komm, komm, komm! Mein, mein Gott. meine, meine, meine, meine, meine, meine! Ja, ich sitze drinne! Yoshi. <lacht> okay! Oh Gott! Ey, das kennt man alles! Diese Lieder sind immer so geil, ey! Ich finde die richtig geil, dass sie das so gemacht haben mit diesen Note blocks So! Ah, Perfektor! Bist du drinne? Lennart hat sie mich vor ungefähr zwei Tagen mal gefragt, ey Tobi, hast du vielleicht Lust mit aufzunehmen? Nein. Lennart, ich liege krank im Bett. <lacht> ja, war schon witzig. So. Oh, ich weiß Oh, was ich oh Kasten, shit! Ne? LOL, das Ding war auf mir drauf, das ist einfach auf mir gelandet. Oh, Tobi ist ja. raus. Du hast mich geblockt? Du warst du <lacht> Ja, kann sein, kann schon, kann schon sein, Ich hatte, ja. ich weiß jetzt, was ich hatte, ne? Was denn? Ich hatte mir mal Melonen geschält, weißt du? Ja. Und die waren nicht mehr gut. Und ich wusste das nicht und hab die gegessen. Okay. Weil ja, ich das hatte ist meine natürlich Mutter belassen. Ne? Ja, und mein Vater kam halt auch hier, hat dann so gesagt, hast du die Melone gegessen? nicht so, ja. Also du weißt schon, dass sie nicht mehr gut waren. Ich so, aber die haben gut geschmeckt. Die so, eher so, ja, manchmal schmecken die auch halt noch ein bisschen gut, ne? Ja. Und dann, äh, meine ich so, nein, oder? Er, er so, Tobi. Ja, du bist der dümmste Mensch, den ich je auf Erden gesehen hab. <lacht> er, hat er ernsthaft gesagt. Ja, gut. Oh, jetzt kommt das Lied, Digga. Wo ist es? Oh Gott, es hat geleckt nur. Achso. Hallo, nein. du kleiner Schlingel, du Arsch! Nein! Nee, Nein, geh raus, geh raus, geh raus, geh raus, geh raus, bitte, bitte, bitte. Ach, komm, JJ. Platz 5. Platz 2 ist jetzt nicht schlecht. Für den Anfang ist Platz 2 nicht schlecht. Leute, übrigens, Mario Party ist ein etwas langjährigeres Spiel, wenn es schlecht läuft. Und äh, deswegen eine kann es sein, dass das Video ein bisschen in Überlänge geht, wenn ich nicht so viel cutte. So, ich habe eine 5 und eine 3 gewürfelt. Ja, ich hatte schon wieder eine 6. Nice one. Hi, Hi Tobi. Auch, du <lacht> <Teile bist. lacht> Als wenn Digga. Wir sind direkt auf One Places, Alter. Nietzsche, Alter. Oh, das kann ich gut. Ja, Wettrennen ist schon... Guck mal, ich, hab, ich bin gut. sogar in der Rekordliste, ganz oben. 1,47, Digga. Ja. Rekord. Vom Server, Digga. du bist zweiter. <lacht> Muss man am Anfang eigentlich einmal springen? Äh, ja. ja. Nein, das war ein schlechter so. Start von mir. Aber your lock. So, wir versuchen uns mal ein bisschen leicht hier ran zu snikern. Okay, warte mal, ich kann die Spiele ja komplett ausmachen, das ist nämlich vorteilhafter. So, und... Ich bin, ich bin Erster, wollte ich nur gesagt haben. Das ist gut, das ist sehr gut. Ich bin Zweiter. Das heißt, wir sind auf jeden Fall direkt wieder Erster und Zweiter. Ich muss sagen, ich ja. bin in diesem Spielmodus auch gar nicht so kacke. Kommt immer halt drauf an auf das Minigame. Ähm, so wie jetzt zum Beispiel, jetzt ist es eigentlich relativ geil. Das kann man gut machen, das ist relativ machbar. Oder was sagst du, Tobi? Runs sind eigentlich eher easy. Ich konzentriere so. mich gerade. Ja, ich merke. Aber ich versuche dich gerade ein bisschen abzulenken, damit du vielleicht failst. Wäre ja mal... Das ist nix. Nein, ich hänge in Spinnenweben. Du Ja. Du, Hund. Ja. du Hund. ja, Digga. Du Hund. Überholt! Die Machine, Digga. Die Machine ist am Start, Alter. Die Die Machine. Zack, Zack, Zack, da wird genatzt, Alter. Da wird, da wird erster Platz sogar noch draus. Ratata. Okay, da sind wir auch wieder easy durchgekommen. Das heißt, wir sind direkt am Ziel hier gleich. Ich weiß, dass es hier Nein. gleich kommt. Ich weiß, dass es gleich kommt. Ich kenne dieses Jump'n'Run nur zu gut. Oh, Heilige Mutter. Jesus. Maria. Maria Nein. Josef. Ja, ja. So ich bin gleich da. Ich bin gleich im Ziel. Hallöchen. Ja, ich holst einen runden Keks und beißt die Ecken ab. Was? Oh, Lennart ist im Ziel. Neuer persönlicher Bestrekord. Alter, krass, Alter. Bestrekord. Eine Minute 15 oder was war das jetzt? Ich hab keine Ahnung. War auf jeden Fall eine krasse Zeit, glaube ich. Ich habe einen neuen Rekord sogar gebrochen. War nicht schlecht. So. Oh, fuck, Alter. Damit, weil sind du wir, scheiße bist. damit sind wir auf jeden Fall wieder. Gut im Rennen hier, wir haben eine 4 gewürfelt Und wir haben eine Oh Gott, da ist ja Oh Gott, okay, und eine 6 gewürfelt Da, wo, da wurde mir einfach gerade ein Amor-Stand angezeigt, Alter So Okay, wir sind auf Scheiße. welchem Platz? Wir sind auf Platz 1 gerade Heißer Boden Oh nö, da wo man zurückgebackt wird Ja, da wird man sehr oft zurückgebackt, weil der Server ein bisschen leckt beim heißen Boden Kann ich mir auch vorstellen, warum Weil das halt ziemlich aufwendig ist Diese Scheiße hier zu machen so. es jetzt mal losgehen? Perfekt. Wie am Anfang immer ganz kurz Standbild ist, Alter. Echt? Bei mir nicht. Ratatatata, ratatatata, Wir laufen hier einfach mal rum. Blumdi-dumdi-dum, dumdi dumdi Was macht der denn da, ja. Oh Gott, oh Gott! gar nicht mitbekommen, dass ein Typ bei mir geraselt ist, Alter. Razor, snack Razer, razor Digga Jetzt, jetzt müssen nein. natürlich die jump -and run skills rauskommen Die natürlich nicht vorhanden sind Oh Gott, oh Gott, oh Gott Bist du raus, Tobi? Ja. Belastend Nein, nein, du kleiner, dreckiger Hund <lacht> Scheiße, aber egal, dritter Ach, Mann, Mann, Mann, da wäre vielleicht noch zweiter gegangen Schade Schokolade, Schade Schokolade, aber naja, Dritter ist jetzt auch okay Also einmal Zweiter, einmal Erster und einmal Dritter Und eine fünfte. ich habe eine Fünf Und ich habe eine Drei Perfekt Wir sind, glaube ich, immer noch auf dem ersten Platz, wenn mich nicht alles täuscht Bin Feld 30 Ah, nee, wir sind nicht auf dem ersten Platz Oder? Sind wir noch auf dem, e ich bin doch noch ja. auf dem ersten, okay Heiß... Och, come on, heiße Kartoffel, warum, Alter. Warum? Warum heute alles mit Heiß, Alter? Ja, Heiß... Nur weil ich in... Wie spät haben wir es? Äh, weiß ich nicht. Ich glaube, in anderthalb Stunden solltest du Geburtstag haben. Ja, Yay! Aber ich glaube, das hat damit gar nichts zu tun, mit Heiß, weißt du? Ich glaube, das geht einfach eher darum, dass ich, dass ich äh, hier süß bin und so, weißt du? Hallo, liebe Freunde, eine das ist ein Argument. Hä? Wie schnell bin ich bitte ausgeschieden? Ich hab die Kartoffel gerade mal bekommen, Alter. In einer Sekunde. Wie soll ich denn da, wie soll ich denn da jemand drücken, Alter? Wie soll ich die jemand ab, abschieben? Als wenn er hier in der Ecke campt. So low, der Typ. So, was von low? Was macht denn der Tobi? Alter, ah, der Tobi ist ja noch lower, Alter. Der campt hier. Du kriegst die heiße Kartoffel eh irgendwann, Tobi. Brauchst du gar nicht verstecken. Guck mal. Da sind die Kartoffelschies. Man merkt, dass der Server echt ein bisschen laggt. So. Okay, Tobi, gönn dir. Tschüss. Verkackt. <lacht> <Wee>. <lacht> oh mein Gott, war das close gerade. Oh, da ist ja wieder die heiße Wie? Jetzt kannst du sie keiner mehr abgeben. Du kannst sie keine abgeben, Alter. <lacht> der ähm, hat, glaube ich, hier oben noch gecampt in der Ecke, oder? Ne, der hat hinten in der Ecke gecampt. Ja, gut, Tobi, du bist trotzdem Dritter geworden. Nicht schlecht, Herr Specht. Ja, ich habe hinten. <lacht> So, ich muss jetzt nur besser würfeln als mein Konkurrent hier, ja? dieser dieser Quiz oder wie der heißt, keine Ahnung. Ich, ich habe eine 4 gewürfelt. Zwei. So, ich muss einfach nur besser gewürfelt haben, dann bin ich vielleicht auf einem besseren Platz als Ehe. Wer weiß es so genau? Ja, ich ja, bin ja, immer noch erster. Du. Okay, perfekt. Was wird gespielt? Mienfeld. Nein. Nein. Oh Gott. Ja, das ist geil. Das ist, das ist. Geil. Ja, nur weil du Rekorder oh. hast, Alter. Das ist, das oh ist Gott. so leicht. Die Alter. Map kenne ich gar nicht. Doch. Die äh, kennen die schon nee, nee, die kenne ich wirklich noch nicht. Okay. Einmal die Spiele ausblenden. Komm, komm, okay. Alles drin. Oh Gott, wie ich zurückgepackt wurde, Digga. Bra! Bra. Bra. Brr! Okay, komm mal. Hä? Ich bin. Leute, jetzt in der Aufnahme gesehen, ich bin nirgendwo in einem Minenfeld gelaufen und ich bin trotzdem explodiert gerade. Ich hab meinen persönlichen Festrekord und ja Ja, über, übertreib halt. Ich bin zweimal in eine Mine reingelaufen und hab trotzdem gewonnen. <lacht> ich verstehe das gerade nicht, Alter. Ich wurde einfach. Ich wurde einfach gescampt von dem Server. Ja, der Server. Bin in Mine ich bin zweimal in eine Mine gelaufen, aber wurde nicht zurückgeworfen. Ja, lächerlich, ey. Dieser Server, Alter, ohne Mist, Leute. So macht es keinen Spaß, wenn der Server rumleckt, aber ist egal, wir ziehen das jetzt noch durch hier. So, ich bin immer noch auf dem ersten Platz. Okay. Okay, gut. Ra Ach, komm schon! Ja. Schon wieder was, was ich nicht kann. Ich, ich stehe zwar in der Top-Liste, aber egal. <lacht> kann man hier irgendwie den anderen Leuten zugucken bei der Reihenfolge? Ja, das kann man sogar echt fast. Man kann hier sogar echt zugucken. <lacht> okay. Gut. Jetzt muss ich natürlich Reihenfolge merken. Ja. Gut, das ist noch relativ easy. So. Wo geht's denn lang? Komm. Mhm. Mhm. Mhm. Mhm. Mhm. Hallo. Tipp, tipp, tip. So. Das haben wir auch. Okay. Bis jetzt ist glaube ich noch keiner ausgeschieden. Okay. Ah! Komm! Falsch rum! Nein! Ich habe mit der falschen Seite angefangen. Wann geht der Cut weiter? So. So Leute, jetzt sind wir auch schon wieder hier. Ich habe eine 4 gewürfelt und ich bin auf welchem Feld? Ich weiß es gar nicht. 41, genau. 41 bin ich. Jump and Run, Jumping perfekt. Man, ja. Schon wieder ja, was, was wir können. Ja. Schon wieder was, was wir einigermaßen können. Ja, gut, ja. mit Eis natürlich äh, ist schon geil. Ja, das ist gut, aber wir wissen ja, wie man bei Eis muss. Ja, teilweise. Ich bin noch nicht so gut da drin, aber na gut, versuchen wir es mal. Nein, ich Zack. sag ja nur zwei Jump. Ne? Ja gut, bei Tryjump jump ist es aber auch wieder was anderes, ne? Als Eigentlich hier. Nicht, okay. Doch, ich finde das, ich finde das anders als bei Tri-Jump. Oh Gott, was ist das für ein Sprung, Alter? Krass. Krass, was ist das für ein Noten Sprung? Hä? Ja. Bei den Noten. Das ist easy. Du musst so Double Jump machen. Ja. Hä? Ich glitsche da irgendwie so richtig komisch rüber. Warte nochmal. Hä, nein? Ich kann da kein Double jump rüber machen. Ich muss zurückspringen. Komm, zack, zack. Hä? Ey, Leute, das könnt. Nein, ihr habt gesehen, ich wurde schon wieder zurückgebackt. Das ist doch lächerlich und belastend und nervig. Jetzt sind wir auf der Kugel. Hm. Okay, wo geht's weiter? Hier ist eine Lücke, okay. Das heißt, wir müssen hier, wir müssen hier. Hm, wir müssen wahrscheinlich hier. Hä, was ist das mit den Spinnenweben? Ist das so gewollt? Ja. Okay. Aber du kannst das halt auch drüber rüberspringen, ne? Ja, wow, ja, habe ich was gemerkt. Ich nicht geschafft ja, doch beim ersten und beim zweiten habe ich es geschafft, beim dritten habe ich es dann wieder nicht geschafft. Aber ich bin durch, glaube ich. Und durch. Zack, zack, zack, zack. Und Checkpoint, glaube ich. Keine Ahnung, es gibt ja. Ah nee, es gibt ja überall Checkpoints. So. Äh, Flip. So, nein! Zack. Genau, nein, äh, nein. Hä? Hä? hä? Wie soll dieser Sprung gehen? Das ist ja richtig, das ist ja richtiger Strugglesprung. Easy. Okay, den haben wir. Wo bist du denn? Ich bin äh, bei dem, bei dem, wo, das, wo, das, wo man auf den Baum rauf muss. Der ist easy, den habe ich fast zwei geschafft. Hey, ja, da bin ich doch auch gerade erst. Ich bin noch gar nicht runtergefallen hier. Zack, zack, wo geht's jetzt hin? Da. Oh, das ist aber auch ein Weitersprung. Okay, jetzt wahrscheinlich hier rauf, hier rüber, genau. Hier und da... Hä? Hey? Oh Mann, ich habe mir zu wenig... Oh, ich bin 8er, what the fuck, hä? Hey? Guck mal, klar. Welcher Platz ich bin. Ja, erster oder so, ne? Ja. Ja. Ja gut, jetzt müssen wir noch einmal würfeln kurz. Und wir haben eine 5 oh, gewürfelt. Oh, pack eine 2. Ich habe eine 5. Und eine 5. ja ich eine 5. Da, hi Tobi. Na? <lacht> Na? Guck mal, wer bei der Erster ist von uns, hm? Ja, ich guck ich gleich. Ich kann das noch nicht sehen. Jetzt kann ich es erst sehen. Ich bin nur noch erster. <lacht> Die sind beide erster, aber ist okay. Ja, aber ich stehe an erster Stelle, also bin ich erster erster. Bitch. So, was wird hier überhaupt gespielt? Äh, was ist das? Oh, also Mini Survival Games. Okay. Ja. Gar nicht gesehen. Schlaupups. Schlaupups? pups. Schlaupups. Schlaupups. Ja. <lacht> Schlau <-Pups. lacht> Schlau das ist natürlich... Ich bin... Es gibt oh, eine Aufwärmphase, oder? Wo man nicht angreifen kann, oder? Ja. Äh, macht das mehr Damage? Ah, die möchte, der möchte direkt Stress hier, der Junge. Wo ist er? Da. Okay, da wird krass gefightet. Ah, komm schon. Perfekt, perfekt. Okay, du, du hattest aber, Hund, du hattest aber, weil du direkt bei mir standest. Du bist ein Arschgesicht, Alter. Hallo, oh meine Hand, Alter. Alter, als wenn mein Inventar sich ge Ich hasse 1.11, ne? Ohne Mist, Alter. Ich hasse 1.11 oh, so. Oh, meine Hand, ich hab grad meine Hand demoliert wegen dir. <lacht> ich hasse 1.11 oh. so. Ampel, das hasse Was? ich, ne? Ich hasse das. Ich hasse es auch, Alter. Vor allen Dingen, wenn es bei Orange ist und du stehst, wirst du einfach bei Rot trotzdem zurückgesetzt, äh, ja. wirst trotzdem zurückgesetzt, ey. Ja. Den Spielmodus müssen sie echt mal überarbeiten, bis dann. Ja. Das ist belastend. Okay Komm, ich bin erster Ja Man muss ein gutes Timing haben Nein, nein. nein, nein ja. Hä, what the fuck Ich hab mich nicht mal bewegt Ich hab mich nicht mehr bewegt Es ist so belastend, Leute Was? Ey, Alter Ey, ey, das ist... Oh, Leute, jetzt habt ihr es echt gesehen. Ich wurde, ich wurde einfach direkt zurückgesetzt, Digga. Oh, scheiße. die Wand an, Es Alter. ist so belastend, weil dieses Spiel... Ich verstehe das einfach nicht, ey. Man wird trotzdem zurückgesetzt, wo Jetzt werden wir normal mehr ist. oder was? Naja, wahrscheinlich. So, ich werfe eine 5. Yes. Wasche mit dir. Bowser fällt. Oh. oh, Drei fällt jetzt zurück. Ja, ich bin trotzdem noch vor dir. <lacht> <lacht> ja. Nice. <lacht> okay, Knock... Och, nö, Dein Spielmodus. Wenn ich, jetzt, wenn ich jetzt erster werde und zweimal den Sechswürfel, würfel Alter, dann habe ich gewonnen. Ja. Und dann bin ich zweiter. <lacht> so. Knockout, Leute, ist halt einfach nur, die Leute runterboxen. Man kriegt halt ein paar, man kriegt halt Prozentanzahl und das ist der Cooldown, wie weit man einboxt sozusagen. Das heißt, Tobi hat jetzt 11%, beziehungsweise der hat ein bisschen mehr schon, der hat 16. Den können wir einfach mal runternocken, würde ich sagen. Oder? Wo bist du? Tobi, hä? Da bist du, oder? Ja. Okay. Zack. Okay. Ach, du... Holy moly. So. Weißt du, dann wird mal... Wenn ich... Ich gewinne den Scheiß immer. Ja, ja. Ich weiß. Okay. Der ist... ist... On fly. Hallo? Du Hund! Leck mal nicht so, Junge. Du leckst. Oh, der hat 57% Chance. Oh Gott, ich bin runtergefallen. Okay, okay, okay, okay, okay. Ja, das ist eindeutig heute nicht mein Spiel, tatsächlich. Ja, es ist, glaube ich, echt nicht. Okay, ich habe einen Superschlag bekommen. Ja, er hat natürlich auch instant den Superschlag gehabt. Okay, da haben wir uns beide ziemlich runtergehadelt. So. Nein! Okay, er hat 44%, das heißt, er sollte wirklich on fly sein. Komm, gib mir das hier. Was ist das? Double Jump. Oh, okay. Was haben wir hier? Nochmal einen Superschlag. Perfekt, perfekt. So, dann nehmen wir uns auch mal ganz kurz hier den Super-Mister-Schlag hier und sch super schlagen den... Oh Gott. Und super schlagen den mal runter hier. Komm her. Komm her. Bleib stehen, Digga. Komm. Komm, Digga. Ich schlag dich. <lacht> so, flieg. Flieg. Okay, da haben wir den Supersprung sehr gut eingesetzt, würde ich sagen. Komm mal, dich nehmen wir auch noch mit. Hallo. Alex. Flieg. Oh Gott, nein, jetzt hätte ich den Superjump gebraucht. Hm, schade Schokolade. Okay. Hallo, hallo. <lacht> Könnt ihr mich mal nicht so hart boxen hier? Ich habe auch noch irgendwie äh, Lust zu gewinnen. Oh, der ist aber wirklich on -flyt. Aber den hat es den hat echt leider nicht erwischt. Okay, nein. Dritter. Oh, ich bin nicht mal vierter. Ich bin Dritter geworden, das ist okay. Das heißt, ich kann zweimal würfeln. Das ist eindeutig nicht meine Map. Nee. Okay, eine 6. Und. Scheiße, warum Eine hab ich hier 1. Weg? Schade, schade, schade. Ich bin Scheiße. auf Feld 60 von 65. Ich bin 58. Wir müssen hm. das jetzt, wir müssen jetzt beide erster und Zweiter werden, auf jeden ja, Fall. Ja, ich brauche auf jeden Fall Farbschlacht. Okay. Ich brauche noch 5, fünf, 5, fünf sozusagen. Fünf. Eine 5 fünf muss ich noch würfeln, um zu gewinnen, Leute. Denk dran, du musst triggern. Ich benutze jetzt drei Hände, ne, übrigens. Weil du kannst halt rechts, links. Ja, wollte ich schon mal gesagt haben. Und rechts um mit links kann man feuern, oder ja. was? Nee, man kann nur mit, mit äh, rechts. Ich feuere einfach mal hier alles ab. Alles, was geht. Aber ich schieße so ein bisschen across the map, wo die Leute am besten nicht so hinkommen. Schieß ich mal alles ab mhm. hier. Einfach mal so ein bisschen rein spammen, Leute. Einfach mal ein bisschen rein spammen. Hier alles voll machen. Richtig schön voll machen hier. Alles rot. rot jetzt ist geht natürlich mir Witze. Rot ist natürlich die Farbe der Liebe. Ne? Das heißt, wir du lieben auch uns. Gut, ich auch. Ja, ich habe so ein Nether Star Red. Ich mache mir jetzt hier meine Ecke, Alter. So, wie lange geht das hier eigentlich? 14 Sekunden. Ach nee, das verkacke ich. Ich glaube, ich bin raus. Also ich bin auf jeden Fall Dritter, schätze ich mal. Komm, komm, komm, komm, komm, gib mir noch ein paar mehr Punkte, ein paar mehr brauche ich noch, bitte, bitte, bitte, bitte, bitte. Zweiter, ja, perfekt. Damit habe ich auf jeden Fall gewonnen, damit habe ich jetzt schon mal Safe Call auf jeden Fall gewonnen. Muss muss mindestens mhm. sechs 6 würfeln, damit ich Zweiter bin, glaube ich. Ja, und ich habe jetzt auf jeden Fall Safe Call, ja, 5 ist, ist gewürfelt so bei waren. mir und die 4 ist gewürfelt bei mir. Ich habe auf jeden Fall gewonnen. Ähm, vier Felder über ein Ziel bin ich. Ich kann schon mal GG in den Shirt einfach so. So. Okay, und Erster und Zweiter. Nice, Leute. Nice, nice, nice. Ich habe auf jeden Fall diese Runde gewonnen und ich hoffe natürlich, euch hat das gefallen. Wenn ja, gerne eine positive Wertung da lassen. Schaut bei Tobis lg kanal vorbei, wie immer unten verlinkt. Und ich würde sagen, Wenn das war's. Warte, ich will noch was sagen. Erzähl. Wenn das Video rauskommt, habe ich glaube sogar Geburtstag, ne? Genau, schreibt mal alle Hashtag Geburtstag von Tobi rein. Und äh, ja, wir sehen uns dann beim nächsten Video wieder. Warum? Haut rein. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut und Ciao.